Der totale nuklearen Vernichtung könnte der Wiederaufbau unserer großen Nation einfach so geht's hier nicht weiter. Ist da so ein Hügel im im Weg. Und das sind wir schon. Ich weiß nicht, warum der Feuermelder heute immer anspringt. Keine Ahnung. Vielleicht ist er auch noch nicht ganz wach, so wie ich. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir gestern aufgehört haben der Red Rocket Station. Ich habe mit gefunden. Aber ganz ehrlich, ich könnte zwar jetzt nicken Valentine hier lassen und losschicken, aber wir brauchen hier Leute. Und darum bauen wir jetzt ein bisschen. Müsste ja schon verbunden sein, also müsste das auch gehen. So ein bisschen Energie braucht man, so ein Generator wäre ganz gut. Wo setze ich den hin? Hier vor die Garage oder so? Oder lieber hier hinten. Ah, hier hinten ist besser. Da machen wir ihn. Hin. Halt, nee, der Funkleitstrahl, der kommt da vorne hin. Also müssen wir da vorne den Generator hinsetzen. Ah, ja, gut, dass ich nur dran gedacht habe. So hier. Dass er nicht allzu sehr stört machen wir ihn auf den Schwarzhaufen. Ja, wobei da machen wir gleich den größeren. Der hat 5 und der hat 3. Machen wir gleich mal 5. Ey, wir könnten auch den fetten Hunderter bauen. Der hat 3, der hat 10, der ist gut. Also der ist der ist jetzt genommen. Aber geht nicht, da muss ich Wissenschaft, okay, skillen muss man da erstmal. Dann nehmen wir den dabei dann schon richtig. Also, hier oben passt er nicht. Ja, Magnet auf den Hügel. So, ich komme ich da jetzt wieder zurück. So. Gut, jetzt haben wir einen Filon. Nein, ich will nicht den Generator noch mal auswählen. Das ist ein bisschen doof. Das könnte man eigentlich hier auf den Hügel stellen, dann ist es sinniger, oder? Dann sendet es doch besser. Naja, wir machen es jetzt zugehörig zum zur Red Rocket Station. Oh, wir haben Besuch. Jetzt habe ich aus Versehen das Falsche gedrückt. Enter, bauen, genau, jetzt haben wir's. wir es. Bop, muss man nur anschließen hier. Und dann sind wir schon glücklich. Dann gibt es hier Leute, die kommen. Wir müssen noch Wasser bauen. Ja, schon wieder springt er an mein, mein Feueralarm im Gang. Wohlgemerkt, das ist nicht mal hier im Zimmer. Ich verstehe es nicht. Und das passiert immer, wenn mein Mann nicht da ist. Dann Muss ich mich um solche Sachen auch noch kümmern. Wasserpumpe, Strom betrieben. Das schaut nice aus. Die nehmen wir. Die Leute brauchen nur Wasser, was schönes. Ja, du musst die auch noch melden. Läuft! Wie viel brauchen die vier? Dann muss ich ja nur zwei, zwei Generatoren hier hinsetzen. Hier geht es nicht hin, oder was? Mimi, Mimi, Mimi. So, Wasser hätten wir schon mal. Dann brauchen wir noch. Nein, ich will den jetzt nicht noch mal auswählen. Nahrung, genau. Kürbis und gleich noch mal Kürbis. Mehr Kürbis haben wir nicht. Nicht zu fassen. Machen wir hier nur bisschen Mais hin. So hinterm raus ist der Garten und die Elektronik, die keiner sehen will. Mutterbeere und nochmal Mutterbeere und nochmal Mutterbeere. Noch Mutterbeere. Tattoo, brauchen sie natürlich auch, das darf nicht fehlen. Da geht es nicht hin. müssen wir da weitermachen. Bauen wir so, dass man sieht, da könnte die und die Pflanze sein und dass man das schnell ernten kann mhm, da geht es nicht ist klar dann machen wir hier nur bis bisschen Tattoo so das müsste jetzt reichen ähm, dann wie gesagt wir brauchen Leute und Betten habe ich nicht gestern Betten gebaut hat scheinbar nicht gespeichert Hoffentlich ist da nicht mehr nicht gespeichert. Äh, ja, wir brauchen Energie. Genau, der war's. Da brauchen wir zwei Stück. Zwei Stück. Na, das setzt ihn nicht hin. Da setzt ihn nicht hin auf die schönen äh, Feldfrüchte bauen. Und jetzt hier, da schließen wir an. Haben wir schon mal einmal Wasser. 10 oh, 10 zehn. Zehn bringt es gleich. Uh. Also Wasser werden man kein Problem haben. Die machen wir hier neben die Mülltonne. Und immer noch brauchen wir Betten. Wollen schon Leute kommen wollen wahrscheinlich? So, das nehmen wir. Das nehmen wir, genau. Aha. Setze das, da kommt schon jemand und die braucht ein Bett. Ganz schnell. Ganz schnell braucht sie ein Bett. Die Madame. Mach mal getrennt. Dann gibt es noch hier von ein Bett In der Garage ist doch auch nicht schlecht, oder? Jo, jetzt Hammer, Leute Kann ich die Enter befehligen? Haha, du tust jetzt ernten Du wirst jetzt ernten Super Verstehe, sagt sie, wunderbar Wir haben alles, Essen, Wasser Energie-Schutz-Schutz Schutz. man vielleicht noch ein bisschen mehr. Da machen wir Geschütztürme. Ja. Nee, die kann ich glaube ich so hinsetzen. Die muss ich jetzt nicht extra an, an Strom anschließen. Aber sinnigerweise macht man die halt auf dem Berg und in einer guten Position. Once von da werden sie kommen mit Sicherheit das machen wir da weil das ist da sehr praktisch da geht es nicht nur durch den Straße kann er da auch ein bisschen schießen Und hier sollten wir sinnigerweise außerhalb hinstellen weil die Hecke wird den Sicht versperren die Sicht versperren und hier genau und dann hätten wir hier nur eins. Und Garten natürlich, oh, das ist der muss auch sicher sein. Dreh bis hier. Drehen wir in Richtung Feind. Also ich muss ja echt sagen, das bauen ist ja sehr angenehm hier. In Fallout 76 ist es viel, viel, viel, viel ruckiliger. Also hier läuft es richtig schön flüssig. Ähm, gut, Fallout 4 ist ja auch äh, kein Online-Spiel. Das ist, muss man entschuldigen. Also ich habe eine Leute, ich habe Essen, ich habe Trinken, ich habe drei Betten, drei. Und die Morale 70 ist ja genial. Ich sehe schon, denen geht es gut. Habe ich hier hinten noch irgendwie Werkbänke? Ja, so Rüstungswerkbank. Und die Stelle, nein. Warum ist die hier draußen? Die Stelle, man, nein. Äh, ja, jetzt kann ich wieder nicht zurückgehen und der andere Fupsi steht auch im Weg, oder? Fupsi, weg da. the valentine, the nick valentine platzieren Schöne klassische Musik. Oh. Und sie penche Wunderbar. Haben wir ja alles richtig gemacht hier. 70% Moral. Besser geht's gar nicht. Deswegen sollte ich hier, glaube ich, nur ein paar Betten hinstellen. Im Moment sind's zwar genug und zwei mehr als benötigt, aber ich denke, wir benötigen nur mehr, damit gleich mal mehr Platz ist hier. Wir nur zwei, dann sind es fünf Leute. Na, gut, hier ist schon einer drin. Das machen wir dann dahin. Das sind halt doch zwei Leute hier drinnen, die hier pennen müssen. Hm. Geht gar nicht. Hm. Da müsst ihr umstellen. Können wir ein bisschen Schrott wegmachen. machen. Das da hinten können wir lassen, damit es hier ein bisschen authentisch aussieht nach einer kleinen Station. Und alles, was hier jetzt nicht so wichtig ist, das verwehrt man. Den Schrank, den tun wir schon lassen. Das Soll die dich mal so rumstellen, kleines Bett. Hm? Ist doch auch schön. Schön und nett. Ja, das können wir dann machen, wenn sie nicht mehr pennt. Die werde ich jetzt nicht wecken, deswegen den. Ja, das lassen wir alles stehen. Das kann ja so bleiben. Aber wie gesagt, da passt jetzt kein zweites Bett rein. Letztendlich habe ich nur umgestellt. Und ich hoffe, dass es halt jetzt mal reicht. Vielleicht baue ich jetzt einfach nur Häusle hin. Kühlmittelpumpe. Mhm. Die lassen wir da stehen. Alles machen wir jetzt nicht weg. Aber den Schott hier. Euer Stuhl nützt was, der geht. Den lassen wir auch so. Strukturen wieder. Kennen wir ja nur von gestern. Ich werde dann noch in Ten Pines Bluff vorbeischauen, ob da alles okay ist. Das kommt mir jetzt seltsam vor, weil der eine Speicherstand jetzt nicht klar, äh, gespeichert hatte. Und? Ah, ja, schaut gut aus. Schönes kleines Häusle. Hier, da haben wir keinen Platz mehr hin könnten könnte man höchstens irgendwie einen Eingang hin machen, aber selbst das hat keinen Platz. Nö, ne, das ist jetzt genau richtig so. Ähm, dann müssen wir wieder zurück, denn es gibt ja auch Wände. Nein, ich will das nicht ausmähen. <lacht> Wände! Da haben wir eine Tür. In die Richtung machen wir keine. Da machen wir Wände. Dann machen wir hier diese... Fre das geht da gar nicht hin. So ein Beschiss. Weil hier könnten wir jetzt von der Seite wieder rein. Das will ich eigentlich nicht. Ich will nicht, dass man da von der Seite rein kann. Ich will, dass das ein geschlossener Raum wird. Äh, gibt es scheinbar aber nichts. Ach, die Dinger gibt es da. Wo man dann zu so basteln kann. Wir machen so jetzt. Jetzt wird da einfach was hinbaut. Eingang haben wir schon. Machen wir jetzt einfach. Hier geht es nicht hin. Schade. Können wir vielleicht die Wände versetzen. Vielleicht geht's ja da drüben hin. Und? Spannung steigt. Nein, geht nicht. Aber hier geht's. Geht das dann wenigstens hier hin? Nö, auch nicht. Ah, wie gesagt, das, das ist zum Eck. Das muss ich da hin machen. Wenn, wenn überhaupt hin, eins hingeht, gell? Hm? Nein, da geht auch nichts. Ich ärgere mich. Es ärgert mich. Jetzt habe ich das so schierig setzen können. Das ist doch. Da geht's hin. Wenigstens bei einem. Und hier? Hier, hier, hier. Geht's da hin? Nein, da geht's auch nicht. Wir haben hier ein Auto, so, das werden wir jetzt. Nö, ne, das lasse ich stehen, das ist doch schick. Ich lasse mal so. Ist hier halt offen. Dann ist hier halt offen und hier ist ja auch offen. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Muss jetzt mal gucken, habe ich vielleicht kleine Wände, die noch dahin passen könnten, damit ich das zumachen kann. Also hier müssen wir definitiv zumachen. Weil. Hier kommen wir jetzt dann auch raus. Also es ist, ist jetzt nicht so schlimm. Das könnt die vielleicht schräg setzen. So als Schutz. Das ist gut. Bast sitzt, passt, hat Luft. Wir haben ein Dach, wir haben einen Boden. Sollen wir das nur ein bisschen teilen hier? So zwischen Eingang und, und Hütte. Aber dann nur mit Tür, oder? Das braucht man nicht. Das braucht man schon eher. Das passt schon eher hier. Nee, der Rest, den lassen wir so. Weil wie gesagt, normale Tür innen drin braucht man nicht. Und... Sollten wir aber schon machen, gell? Aber geht nicht rein. Mhm. Jetzt haben wir aber drin. Jetzt brauchen wir nur Betten und so. Essen fünf Leute, eins Möbel. Genau, und da holen wir dann von drinnen... Die Möbel. Weil das Bett muss jetzt nicht in der Garage rumstehen. Das machen wir jetzt. Nein, jetzt haben wir ja ein wenig Platz. Ein Weng. Ein wenig. Ein wenig an Blots. Dogmeat! Den könnt ihr zuweisen. Das ist ein Tier, der kann doch nicht arbeiten. So, das tun wir auch noch ins Häusle Dann machen wir hier Doppelbetten ja, für Pärchen ha, wunderbar sitzt, Bast hat Luft genau zum Sitzen Machen wir noch gemütliche Couch hin, so wie sie das kehrt. Auch in der Apokalypse braucht man eine schöne, gemütliche Couch. Hier geht's raus. Das ist der Eingang, genau, da könnte man eine hinstellen, so. So, so, so, so, so. Raumtrenner Kann ich nämlich hier nur vorbei, ey. Ich kann es dann hier reinstellen. Das ist die Rauchercouch. Können es dann rauchen draußen? Ja, an die Raucher muss man auch denken. Die müssen nicht immer diskriminiert werden. Ist schon schlimm genug, dass man so eine Sucht hat. Aber ich habe es geschafft. Ich habe aufgehört. So, da haben wir einen kleinen Stuhl sogar in rosa. Hier machen wir auch einen rein. Hier ist noch gar nichts. Schaut überhaupt nicht aus wie so eine Raststätte. Hm. Doch, da machen wir solche Stühle hin. Genau. Das ist sogar ein neuer. Schaut gleich anders aus. Viel wohnlicher. Da machen wir einen Sessel hin. Madame, die drinnen pennt, die braucht bestimmt einen. Und schon fühlen wir uns alle wohl. Drei Betten haben wir. Eine Leute. Aber da kommen noch viel mehr. 100 Pro. Doc mit mein Schätzelchen. Dass er beschützt seid. Dass er gesund seid. Alles gut ist. Bis denn. Ciao, ciao.